Hallo und Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Im letzten Part haben wir begonnen mit den lila Kometen, und mit den 100 lila Münzen. Und wir haben dabei die Terrasse komplett abgeschlossen und im Badezimmer wartet noch ein weiterer lila Komet. Und zwar der letzte auch im Badezimmer. Den wollen wir uns natürlich direkt mal ansehen und ich fürchte auch, dass es einer ist, der mich eventuell zum Zweifeln bringen kann, zum Verzweifeln bringen kann. Weil, ähm. Es, es wird vermutlich die Kampffelsengalaxie sein. Und naja. Hm. Der hat eine schwere, schwere, schweren Stern. Vor allem diese, diese, diese Galaxie hat so viele Sterne. Erstens sieben Sterne hat diese Galaxie alleine. Das muss man sich mal vorstellen. Drei normale, dann drei Kometen und dann noch ein Grünstern. Der ist halt echt ordentlich. So. Lila Münzen der Riesenfestung, weil man muss alle Lila Münzen auf einmal kriegen. Man muss alle Lila Münzen auf einmal kriegen. Wenn man eine verpasst, dann muss man einfach die Mission von neu beginnen. Und das ist das Problem. Aber man wird direkt ja hier, hier äh, zur Plattform schon gebracht. Das heißt, man muss den Teil, der davor ist, nicht noch machen. Entweder klappt das jetzt richtig schnell oder... Ich werde mich jetzt sehr, sehr lange aufregen. Ich hoffe einfach, es wird so wie der Rest des Let's Plays sein und zwar, dass ich eigentlich ohne große Probleme auch die ganz schweren Missionen ähm, gelöst kriege. Das wäre das wäre wär eigentlich sehr, sehr schön und optimal. Ist das okay mit meinem Landstock? Ja, okay. Ich hatte gerade schon ein bisschen Angst, ähm, weil. Naja, das wäre jetzt nicht so toll. Oh man. Oh, das. Sechs Leben würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Oh, komm. Please. Danke. Ich meine, die Treffer sollten eigentlich kein Problem sein. Vor allem, dass hier es gemeint, weil man genau in der Schussbahn ist in dem Moment. Ist nicht nett von euch, Nintendo. Das hätte ich auch anders machen können. Und hier einfach rüberspringen und dann passt das. Also, an sich geht das schnell, aber es, es kann halt schwierig werden. wenn man wenn man ihn einmal verpasst, dann hat man es halt verpasst dann muss man bis zum nächsten muss man das beim nächsten Mal neu versuchen. Weil es genau 100 Liter Münzenmais nach nur gibt und habe ich das gerade auf Anhieb geschafft? Warum habe ich damit damals Probleme gehabt? Gut gemacht, du hast es bis zum Ende durchgehalten. Äh. Warum? Warum war das jetzt so einfach? Muss ich das verstehen? Ich verstehe es nicht ganz. Okay. Interessant auf jeden Fall. Alles klar. Ähm, ja gut, damit haben wir wohl ähm, das ja auch komplett. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Challenge-Galaxie. Davon haben wir nämlich auch noch drei Stück und die geben jeweils natürlich einen Stern. Und die möchte ich auch mal so zwischendurch bringen. Und ich weiß auch, dass sie lange brauchen können, wenn man ein Problem hat. So. Äh, ich hätte gerne Test Surfen eigentlich am liebsten. Challenge Ball? Nee, ich möchte euch mal Test Surfen haben, weil ich möchte gerade mal was Angenehmes haben. Ja, Test Surfen machen wir gerne. Weil ich kann mir vorstellen, dass Test Ball mich sehr, sehr, äh... Verzweifeln bringen wird. Wow. Keine Ahnung, warum das jetzt Lex gab. Keine Ahnung. Wie man ein server wird. Ja, so schwer ist das jetzt nicht. Also man muss einfach nur überleben, glaube ich. Und das ist halt die Sache. Während das bei Testbau und Testblase äh, nicht bei Testblase. Also ihr merkt, die hießen ja alle vorher Test Surfen Blase Ball. Hier sind es Challenge Surfen Blase Ball. Und das ist halt die schwere Version. Dieser Kurs ist aber ziemlich schwierig. Willst du das trotzdem versuchen? Ich mach's natürlich. In Ordnung, du musst, hast aber maximal drei Minuten. Der Trick ist, die Ruhe zu bewahren und nicht den Kopf zu verlieren. Das sollte kein Problem werden, hoffe ich. Besser als 1,30, aber wir haben mehr Zeit, also. Super. Man hat einfach ein bisschen weniger Platz, das geht aber. Einfach, einfach aufpassen. Dann sollte das passen. Und ähm, nicht so schnell machen, weil man, man hat mit drei Minuten eigentlich, denke ich, genug Zeit. Man muss ja nicht unbedingt die Bestzeit haben, das ist ja eh. Das kann man machen, muss man aber nicht, weil, naja. Das wäre sonst ein bisschen. übel. Wobei es auch nicht schlimm wäre für, für eine Testgalaxie. Äh, für eine Challenge-Galaxie gegen Ende des Spiels. Oh mein Gott Hilfe! Oh mein Gott an den Looping kann ich mich gar nicht erinnern. Hilfe! Oh mein Gott! Und jetzt gehts hier runter! Äh please ich habe sogar einen One-Up bekommen. Wir machen vorsichtig! Ich habe vorsichtig gemacht und dann ausnahmsweise einmal kurz Gas geben. Ja, so viel zu vorsichtig. Einfach wirklich vorsichtig sein und nicht nur sagen. Ja, toll. Ich frage mich, ob es irgendwie davon auch so, so einen Wettstreit gibt im Internet, wer am schnellsten diese Mission schafft. Wahrscheinlich gibt es da irgendwie Abkürzungen, dass man auf andere Teile der Strecke springt oder sowas. Kann ich mir als safe vorstellen. So, ich habe bisher die ganze Zeit un ununterbrochen A gedrückt, aber jetzt mal losgelassen. Please, aufpassen. Nicht sterben, da sind wir gleich wieder im Looping. Und da einfach dann bitte... Dann gehe ich definitiv runter. Ah ne, es war erst nach dem Sprung hier. So, so lande ich relativ früh. Das ist gut. Oh. Das sah jetzt nicht so toll aus. Oh, ich bin direkt vor dem Ziel gestorben. Wie bitter ist das denn? Und das ist jetzt noch umbringen. Ah, hat nicht mehr recht. Wow, nur eine Minute 68 Hundertstel. So, eine Zeit halt ist nicht leicht zu erreichen. Alle wollen dich treffen. Also geh begrüße sie. Das mache ich, aber ich will vor allem diesen wunderschönen Stern haben. Alter, ah, das geht ja richtig ab. Ja damit! Den nehme ich doch super gerne. Das ging jetzt tatsächlich überraschend gut. Und wir landen bei Rosalina, warum das denn? wie man ein Surfer wird. Und die Galaxie ist auch komplett. Äh, ja, machen wir jetzt noch eine Challenge-Galaxie? Ich würde sagen, ich trau mich und mach... Äh, Challenge... Mach, komm, ich, ich mach Challenge... Ich mach Challenge... Ball. Ne, ich mach Challenge Ball. Ich weiß nicht, ob ich das bereuen werde. Aber wir sind gerade mal 8 Minuten im Part, das, das geht, dann kann ich das schon mal probieren. So, Purzelsternball, wohin willst du? Ich habe echt Sorgen, dass ich jetzt echt verzweifle an der Mission. Weil ich habe das, das als eine der schwersten Missionen der Erinnerung Und es war auch oft so, dass es bei vielen Leuten Probleme gemacht hat, diese Galaxie. Mal schauen, was bei mir so drin ist. So, die Sternteile nehmen wir natürlich mit. So, und jetzt einfach vorsichtig sein. Aber so, erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Wow, es hat nicht lange gedauert, bis ich gestorben bin. Jetzt muss ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, weil ähm, als wir das letzte Mal den Ball hatten, ist halt auch ewig her. Wir hatten. Okay. Ich muss mich echt noch ein bisschen dran gewöhnen. Als letztes Mal, als wir den Stern hatten, als wir äh, Testball hatten, ist halt auch so in den ersten 10 Parts gewesen. Und die sind halt auch schon zwei 3 Monate her. So, einfach das hier zerstören. Da warte. Okay, das ist in der Ruheposition. Und das auch noch umstoßen. Dann sollte das alles kein Problem sein. So, und jetzt geht's weiter in den nächsten Teil. So, und jetzt hier muss man aufpassen. Hier gibt's richtig viele Münzen, was eigentlich schon das cool ist. Oh mein Gott, please. Please. Ah, geht weg. Oh Mein Gott, lasst okay. Hier ist es einfach nur schnell rüber, weil, wenn die eintreffen, dann ist man eigentlich sowas von äh, gearscht. Okay, ich kann die Kamera auch nicht ändern. Ich habe Angst, ich weiß nicht, was passiert. Oder oh, da ist das Ziel aber auch schon so? Ich würde gerne die Sternteile mitnehmen, aber ich kann es nicht drauf zeigen. So, das muss man jetzt eigentlich nur... Oh nein. Oh nein, ihr wisst, was ich machen muss. Ja. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. WTF. WTF. Als ob das, gekla als ob das geklappt hat. Ich habe jetzt, das war jetzt mein erster richtiger Versuch und der hat direkt geklappt. Bis halt auf meine zwei oder drei Tote direkt am Anfang. Weil ich erstmal kurz mich an die Steuerung gewöhnen musste. Ja moin. Was geht denn hier ab? Das Projekt geht schneller vorbei, als ich es erwarte. Wenn, wenn ich so weitermache. So, aber das war auch genug heute mit Challenge-Stern, äh, darum würde ich sagen. Es gibt ernsthaft keinen lila Kometen. Boah, ich will halt ihm eigentlich keine keine, äh, keine Sternteile geben, weil ich brauche die halt noch für selber für den, selber für den Dings. 20 okay, ja. Es geht noch so. 20 Sternteile gehen. Weil ich wollte ihn ja noch selber äh, 1200 war es glaube ich, da was auch immer. Für den einen Luma. So, in der Küche ist jetzt noch einer. Äh, gucken wir mal, was der in der Küche genau will. Bin ich mal gespannt. Aber jetzt alle äh, Challenge-Planeten ein paar zu machen, nee. Ein bisschen Abwechslung soll halt noch ähm, da sein, finde ich. So. Ah nee, das ist das Schlafzimmer. Nee, nee, nee, die, die Mission ist zu lang, das weiß ich. Äh, ich will schon ähm, das schon die Küche machen. So, nehmen wir hier eine Abkürzung, um schneller anzukommen. So, was gibt's hier? Lila Komet? Glasstreng-Galaxie, uh, das kann auch lang dauern, aber egal. Wir probieren es jetzt. Oh Junge, lila Komet. Ich habe eigentlich gerechnet, dass halt die Challenge Galaxien jetzt deutlich länger brauchen, aber ich kann euch schlechten 12 Minuten Part ge äh, geben. Ich denke halt, dass auch vieles im Wasser versteckt ist. Aber alles auf der Hauptinsel, denke ich mal. Ja, unter Wasser sehe ich auf jeden Fall äh, schon mal aus. So, schnappen muss erstmal das hier oben auf den Palmen. Komm, schmeiß das mal weg. Ich möchte eigentlich nur erstmal das hier machen. So. Erstmal alles hier an der Oberfläche holen, ist, denke ich, das beste. Du, du, du. Ah, die Musik ist so schön friedlich, ich mag's. Mhm. Die macht halt auch richtig Laune, die Bucke. Und entspannt halt auch richtig. Ähm. Ja, hier muss man einfach nur. krasse. Äh, ja. Moves machen. Das ist alles. Ah. Ich möchte gerne hier hoch. Ah, komm. Das hat geklappt. Ich möchte aber vor allem mal hier rauf auf die Pflanzen. Auf die, äh, auf die Pflanzen, auf die Palmen. Ja, Palmen sind Pflanzen, aber. Es sind offensichtlicherweise Palmen. Ich komme gerade verdammt gut klar. Ich verstehe nicht, was los ist. Ich habe mich sowas von verbessert, habe ich das Gefühl, seitdem ich damals das Spiel das letzte Mal auf 100% gespielt habe. Das ist halt bestimmt schon 4-5 Jahre her. Kann gut sein. Ich weiß es nicht genau. So, her damit. Und die nehme ich auch noch gerne. Na komm. Na, wie geht's dir, Pinguin? Alter. Schau die euch an. Es ist der Naruto-Pinguin. Auch wenn ich kein Naruto schaue. Aber hey, Naruto-Pinguin. Wie komme ich an, an das Ding ran? Ach, hier ist eine Sprungfeder. Okay, jetzt weiß ich auch, wie ich nach oben komme. Jetzt weiß ich auch, wie ich nach da oben komme. Okay, machen wir erstmal das da oben. Wenn ich jetzt schon hier den Weg kriege. Äh, verliere ich das Item, wenn ich ins Wasser komme? Ich glaube schon. Ja. Dann muss ich nicht so blöd, <lacht> blöd mit der Sprungfeder hier rumlaufen. Ey. Dut -dut Wahrscheinlich brauche ich das aber. Kann ich mir gut vorstellen, oder? So, zwei, 72 Münzen haben wir schon. Das ist halt echt ordentlich. Hm, hm, hm. Ähm. Nein, sag mir nicht. ich. Nein. Nein, ich bin jetzt ernsthaft gestorben. Das darf nicht wahr sein, ey. Okay, ich gehe als erstes nach oben. Hier als erst, als erst nach oben und holen wir oben die Lila-Münzen. So. Das ist der ja Kacke, ey. Wow, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Ähm... Okay, und wenn dann kann ich die auch schon mitnehmen. Lol, man kann die mit dem Wirbel aufnehmen, okay. Interessant, das wusste ich auch nicht. So, da sehen wir uns ja wieder, Naruto-Pinguin. Ja, ich bin leider doch nicht so krass, wie gedacht. Alter, WTF. Jetzt läuft alles schief. Okay, dann wird der wird der Part eben länger sein. Weil natürlich klar ist, die Mission, wo ich am meisten Probleme habe, am Ende kommt. Wäre ja auch ein Wunder, wenn nicht. So, ähm, ab ins Wasser. Vermutlich brauche ich deshalb auch... Äh, die Sprungfeder. Vielleicht komme ich nur mit der Sprungfeder hoch. Aber was ist das? Warum ist da so eine kleine Ecke, wo man runterfallen kann? Was soll das? Das ist doch kacke. Oh, was ist denn jetzt los mit dem Sound? Okay, ist wieder okay. Okay, ich habe nichts verpasst. Ich denke mal, hier oben werden halt auch Münzen sein. Okay, ich schaffe es nicht da hoch. Also gucke ich einfach mal von der Position aus, ob ich da was sehen kann. Es klappt nicht, okay. Ja, warte, dann ist da was. Das hast ich gar nichts. Okay, dann. Er muss ich tatsächlich jetzt die äh, Sprungfeder wiederholen. Habe ich jetzt nicht gedacht. Weil Spiel jetzt spinnig rum. Es hat eben so schön geklappt. Hm. Aber ja, wobei, ich muss eh noch kurz da hinten hin. Und uns habe ich vergessen zu holen. Hm. Na gut. Wenn ich mich jetzt nicht anstelle und nochmal sterbe, dann ist das aber nicht so schlimm. Oh, da sind sogar zwei. Also, man. Ja, für die zweite braucht man definitiv äh, die Sprungfeder. So. Ähm, und dann da hoch. Hm, hm. Ja, da oben ist nichts auf der Palme. So, her damit. Aber auf der Palme. So, ähm, nehmen wir das Wasser hier einfach. Na komm. Ähm, ist hier nichts, Mario. Okay, Dann können wir jetzt hier weiter Münzen sammeln. Hm. Ja, natürlich hier auf dem Baum. Äh, Baum. Auf die Palme, Mensch. <lacht> ähm. Okay, die Steuerung wird gerade irgendwie nicht so wie ich will. Habe ich so das Gefühl. Hier ist nix. So Mario, mach dich bereit für einen wunderbaren Sprung für diese Münzen. Als ob das nicht geklappt hat, warte. Okay, das war nichts. So. Ähm... Okay, ich muss von der Palme raufspringen. Ich habe das Gefühl, ich brauche immer länger und mache immer mehr Fehler. Na komm. Okay, ähm. Jetzt will nicht so ganz. Okay, probieren wir es von hier aus. Ich denke mal hier... Hier oben ist. Hier oben komme ich auch ran. So, hier mit den Münzen. Hm, hm. So, einfach die Route nehmen, dann klappt das schon. Komm mal zurück. Okay, die gehen gar nicht im Wasser unter. Ich dachte, die gehen unter, aber nee, tun sie nicht. Da, da, da. Egal, die Musik ist dann auch super nice. Auch wenn mich auch das Spiel irgendwie hasst oder ich einfach irgendwie es so nicht hinkriege teilweise. Ich denke mal, es sind so 20 Münzen unter Wasser. Das sind so meine Schätzungen mal. Ich denke mal, so viele sind es in etwa. okay, ich hatte doch schon irgendwie gedacht, dass über ihm eine ist. Jetzt, also, ob das nicht klappt? Nee, ich möchte heute... Ich möchte eigentlich nur deine Münze über dem Kopf haben. So, die Münzen, die kriegt man aber relativ einfach, von daher. Kein Problem. Einfach hier durch die Gegend hauen und irgendwann klappt das schon. Sind sogar, sind sogar noch mehr Münzen, die ähm, noch mehr Münzen, die über dem Wasser sind. Ja. Sind doch noch mal mehr. Ähm, da habe ich noch was. nehme ich gerne mit. Und auf den Palmen hier noch. Oder sind da welche? Oh ja, da hinten sind noch welche. Ähm. Die Kamera drehen wir eigentlich ganz gut. Ja, echt? Das sind so viele Liter Münzen über Wasser, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hm, hm. Ja, fünf Münzen sind nur unter Wasser anscheinend. Das ist deutlich weniger, als ich gedacht hätte. Und das war nix. Egal, es ist zwar ein längerer Part, aber okay, das passiert halt, wenn alles perfekt läuft und am Ende kommt da eine Mission, wo man einfach Probleme hat. Und die Hälfte des Parts mit mehr als die Hälfte des Parts mitfüllen kann. Egal, wir haben vier Sterne geholt, das ist dann auch. Ordentlich. Was war das denn? Mhm. So, jetzt langsam hier hoch. Und sich hier die lila Münzen schnappen. So, Leute. Dann gib mir jetzt mal äh, die lila Münzen hätte gerne ein Panzer eigentlich. Hallo? So, jetzt. Ich wollte ihn doch nicht weghauen, na gut. Daneben schon. 98. Ja, das Schütteln klappt gerade nicht. Das ist ein bisschen suboptimal. optimal. 99 und 100. Da hinten sind gar keine versteckt und da war dabei mal. Ich weiß, es gibt Missionen, wo mehr als 100 Liter Münzen versteckt sind, also mehr als man braucht, aber solche Missionen, wo man nichts auf Zeit eigentlich hat, sind eigentlich immer nur so viele da, wie man braucht. Egal, wir haben den Stern und der gehört jetzt uns. Oh yeah. <lacht> Die nehmen wir doch gerne mit. So. Lila Münzen am Strand. 108 Sterne haben wir. Und damit ist, wenn ich richtig weiß, die Küche fertig, oder? Gucken wir mal ganz kurz. Hier ist die Karte. Oh, es gibt gar keinen äh, Dings gerade. Ne, die Küche ist noch nicht fertig. In der Phantomgalaxie gibt es noch einen 100 Lila Münzstern Und der war, glaube ich, echt nicht ohne. Mhm. Ja, ich glaube, ich weiß, was das war. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter hier in Super Mario Galaxy, wenn wir uns noch ein paar weitere lila Münzsterne holen. Und ja, bis dann, schau, euer Rocky.